Hallo, ich bin Caroline von TIG24. Ich bin die zweite Generation bei uns im Unternehmen, die sich jetzt vorrangig um die digitale Markterschließung kümmert. Wir haben mit dem Paul von Prendable ein Projekt jetzt gestartet und zwar den Relaunch unseres Online-Shops. Und das haben wir jetzt im April diesen Jahres wirklich so angesetzt gehabt und sind da auch, ich sag mal, in eineinhalb Monaten durch gewesen. Wir vertreiben hauptsächlich Teak Gartenmöbel und das jetzt auch verstärkt über den Onlineshop. Dazu erstmal, wir haben in der Vergangenheit hauptsächlich lokal unsere Läden gehabt und haben da unsere Kunden bedient. Das machen wir immer noch, aber allerdings zentral in Wettborkau jetzt bei uns an, in Kleve an der Grenze zu den Niederlanden. Und wir haben uns jetzt dann durch die Zusammenarbeit mit Paul um einen neuen äh, Onlineshop gekümmert und äh, ja, sind da eigentlich äh, äußerst zufrieden mit. Ja, es war ein großes Projekt. Wir haben äh, viel Arbeit gehabt, äh, einfach alles neu aufzunehmen. Dann kommt das Perfektionistische an einem selber dann nochmal mit rein ähm, und haben aber ganz toll äh, zusammengearbeitet. Ich konnte mich bei Fragen immer äh, jederzeit und zu jeder Tages- und Nachtzeit, will ich schon fast sagen, äh, eigentlich an den Paul Wenden und äh, ich konnte da immer mit einer Antwort rechnen und auch immer mit einer schnellen Hilfe. Ähm, wenn es was war, äh, was ich selber konnte, hat er mir das schnell gezeigt und äh, einfach weil ich ja auch daran interessiert bin, das in Zukunft auch alleine äh, oder größtenteils alleine äh, zu schaffen und zu pflegen. Und ja, also da kann ich wirklich nur sagen, äh, es hat Spaß gemacht. Es war eine intensive Zeit, aber äh, ja, war super. Ja, also ich möchte eigentlich nur noch mal sagen, dass äh, man sich einfach trauen muss, so einen Schritt mal zu gehen. Äh, wenn man auf dem aktuellen Stand bleiben möchte, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Man kann äh, mit dem Paul jetzt in dem speziellen Fall äh, wirklich äh, super zusammenarbeiten und äh, kann dann auch viel lernen und das aber auch so abschließen, dass man selber danach mit zurechtkommt und auch alles verstanden hat, alles äh, selber pflegen kann. Und das ist ein Prozess, das möchte ich auch noch sagen. Das ist eine Sache, die kann man ständig immer wieder verbessern, da bleibt man dran und das macht einfach Spaß. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.